Entschuldigen Sie, wo steht denn die Bibi? Wer? Na, die Bibi von Bibis Boostbunker. Ähm, Entschuldigung, ich weiß jetzt wirklich nicht, was Sie meinen. Äh, haben Sie Bilu? Äh, ja, ja, kommen Sie mit. Danke. Okay, kein Problem. Da ist es. Bilou, Bibi Loves You, Creamy Mandarin from Bilou, Bibi Loves You, cremiges Duschschaum. Cremiger Duschschaum. Sorry für die schlechte Qualität, aber ja. Ich möchte gerne ganz aktuell dieses Video rausbringen. Also, was haben wir hier drauf? Ja, Creamy Mandarin, was steht da? Bilou, cremiger Duschschaum, made with love and passion. Außergewöhnliche dürftet ihr euch den Tag versüßen. Das will ich da mal hoffen. Bilou Creamy Mandarin duftet nach erfrischend-fruchtiger Mandarine. Ich dachte nach Chinese. Gemischt mit süßer Vanilleeiscreme. Yummy, yummy. Aber Achtung, Bilou Duschschaum ist nicht zum Verzehr geeignet. Okay, das heißt, die wollen jetzt damit sagen, dass die Zielgruppe zu dumm ist und das da noch tatsächlich essen würde. Kann ich den glauben. Den, der... Novena GmbH aus Heidelberg. Anwendung. Wir müssen jetzt echt noch erklären, wie das angewendet wird. Okay, Inhaltsstoffe. Ja. Na, ja. Scharfstellen bitte. 100% vegan. Warum macht man das 100% vegan nicht? Weil das kann man doch eh nicht essen. Verstehe ich nicht. Okay, äh, ich mache das Ding jetzt einfach mal auf mit einer Hand, weil ich mit anderen Kamera habe. Okay, mal dran riechen. Oh Gott. Okay, das zeige ich wirklich abartig. Wie ah. kann aus dem kleinen Loch da oben so viel Gestank rauskommen? Oh nee, nee. Oh Gott, ey. So, da ist es also. Da freut sich auch die Bibi. Okay, da unten schwabbelt es ein bisschen, aber egal. Wir kümmern uns weiter hier rum. Äh, ich habe das Teil jetzt gerade ein bisschen, ja, groß auf meiner Hand aufgetragen und ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil ich, dafür brauche ich jetzt eine dicke Hand. Ah, das sollte ich besser nicht machen, nur Bildschirm. Und, ähm, nun ja, äh, es riecht einfach schrecklich, das Zeug, weil... Na ja, ich weiß nicht. Wir gucken uns einfach mal hier diese Inhaltsstoffe an. Äh, da steht jetzt drauf, Aqua, Sodium, Aquasodium, Lauren, also ganz viele Sachen, aber steht drauf, was nicht drin ist. Parabene, Silikone, Mineralöl. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ganz viel Chemie drin. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, wie soll es sonst gehen, wenn da keine Chemie drin wäre? Ich versuche jetzt einfach mal, die Kamera an das hinzustellen. So, wenn das so. So, dann haben Sie nochmal ein bisschen was drauf. So, hier habt ihr es. Ganz halt ein bisschen was. Und dann kann man mal so holen. So, das bisschen da. Es riecht noch schlimmer, noch extremer nach... ja, ich weiß nicht nach was. Ach, schauen oh, wir mal da so hin und ja also ich verreibe es jetzt was oh scheiße sieht man ganz schlecht in dieser kameraperspektive also ihr seht es lässt sich gut sein oh, ich sag das vielleicht mal so es ist schon gar nichts mehr da und dementsprechend braucht man auch sehr viel aus dieser Dose stinkt meine hände <lacht> und ah, oh gott das war der größte fehler meines lebens das zeug zu kaufen jedenfalls <lacht> ja du bist schrecklich mit mandel und olivenöl weißt das du ist mal okay, schönes unterstützt das spiel ja das ist mir schon klar also Seht ihr, ihr müsst dann schon mindestens so viel davon holen und ich glaube, das sind 200 Milliliter. Das ist wirklich ein ganz kleines döschen Zum Vergleich hole ich mal gerade. Wow. Oh. Seht ihr es noch mal? Ja, zum Vergleich hole ich doch jetzt einfach mal. Ja, diese Fernbedienung und ja, jetzt wird meine Kamera abgeschmiert. Ich weiß es nicht. Filmt ihr noch? So, da hat die Kamera mal gerade ganz kurz gesponnen. Also, da ist, seht ihr nochmal den Vergleich. Hier, Blue, da wie Fernbedienung, also ist etwa gleich hoch und auch von der Tiefe her. Also, ja, das findet auch die Bibi toll, denn die macht damit ganz viel Geld. Denn das Ding hier kostet rund 4 Euro, also 3,75 Euro. Ich habe gehört von jemandem, der hat das jetzt zwei wochen lang getestet und ich brauche für eine woche eine so dose das bedeutet dann einen monat 4 8 12 16 20 euro das ist ganz schön viel vor allem wenn man jetzt bedenkt dass äh, das nicht so ist wie das wenn nee, ich das davon sondern das Hey, ist das denn? Jedenfalls, das, da ist ja etwas, das kann, man sich, oh, das, ist das kann man sich bei Bedarf einfach so kaufen, ich meine. Äh,